Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben. Rechts von Teak City. Und zwar hier auf Route 42. Von Teak City auf nach Mahagonia City. So, und ich habe auf screen kurz einen Confenser gefangen und hab's schon mal Blitz erlernen lassen. Und nun können wir uns durch diese Höhle quälen. Der Kesselberg. Wasserfallhöhle voraus. Wir können natürlich auch einfach hier rüber surfen Aber komm. Wir erkunden mal eine Höhle. Dann haben wir das letzte Höhle erkundet. Oh, letzte Folge. Naja, ist auch egal. Dann erkunden wir halt noch eine. Ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja eh alles in dem Spiel sehen. So, dann benutzen wir das erste Mal, glaube ich. Blitz. Aber <lacht> oh ja, gut passiert. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, was man hier machen musste. Oh, Stärke. Ja gut, dann können wir es eigentlich schon vergessen. Weil ich habe jetzt kein Stärke dabei. Ich glaube, wenn man keinen Surfer hat, dann kann man hier trotzdem mal verlangen, ne? Jopp! Dann komm einfach direkt hier raus, mit dem Kumpel! Hey! Das ist mein Geheimverstärk! Verschwinde, du Außenseiter! Tja, dann können wir den Kesselberg vielleicht doch noch nicht machen. Goro, mit deinem Nidorina kannst du nichts anfangen, mein Freund. Okay, ich würde sagen, wir machen dann die... den Kesselberg vielleicht andermal, weil... Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zurückzugehen. Ähm, heute wird es soweit sein. Heute werden wir unser Melli entwickeln. Sie wird eine große Katze sein. Dafür muss sie aber ein bisschen hier beweisen. Mit Volltreffer zum Beispiel. Das ist sehr toll. Schön Level Up gleich. Und noch ein Nidorino. Ah, nein, Nidorino diesmal. Ah. Da ist Unterschied mit dem schlechten Sprite. Zumindest mag ich den Sprite nicht. Und den anderen mochte ich jetzt auch nicht so sehr. Also da habe ich schon bessere Nidorino und Nidorina Sprites gesehen, muss ich zugeben. Oh, Doppelkick, Aua. Das tut sehr weh, weil es ist sehr effektiv. Bitte lassen Sie das und ich weiß Sie dafür kaputt. Dankeschön. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh yeah! Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Ja, das hättest du. Du erstellst einen Pokédex? Wow, du kennst bestimmt einige sehr seltene Pokémon! Darf ich bitte mal eine sehen? Äh nein. Du, du, du. Der Kesselberg Wasserfallhöhle voraus. Ja, ja. Und hier hätten wir über Surfen, über Surfen können. Oder oh, wir kämpfen. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Aha. Was hast du denn so gefangen? Was gibt's denn so? Carpador, Felino, keine Ahnung, was gibt's denn hier? Amadeus. Oh, Baldorfisch. Okay, das sehen wir auch nicht alle Tage. Und den Sprite sehen wir auch nicht alle Tage. Das ist ein sehr interessanter Sprite. Ähm.. Ja, will ich raus -switchen? Aber ich versuch's mal mit Biss. Eigentlich hat das... War äh, das Rauhaut oder irgendwie sowas? was? Okay. Ich kämpfe nicht so oft gegen einen äh, Baldorfisch. Jetzt greife ich dieses kleine Ding da an. Giftstache, okay. Ja, voll. Ja, natürlich Volltreffer und Vergiftung. Was noch? Vielleicht noch ein Kuchen? Kaffee? Geld? Was willst du noch? Komm, ich kratze dich weg. Oh. Ach, Melli. Ach, komm schon, Melli. Das. Ach, oh Mann, Melli. Ach, Mann. es gibt's doch so nicht. Ach, Mann, Melli. Ich immer Beleber verschwenden die sind teuer Mann Meli passt besser auf nächstes Mal meine Güte da will man da wenn man einfach nur so seine Katze trainieren und dann geht sie da einfach äh, down oh, das reicht mit Sonnenschlag für die Verschwendung aber egal so Amfi ist unser stärkstes Pokémon bisher aber es wird sich demnächst ändern und ich bin Level up Alter so schlecht war das Wilder fisch was das kann nicht sein natürlich kann das sein mit dem Pokémon, den ich gefangen habe, möchte ich der Champ, der Trainer werden. Das ist das Beste Mangeln. Wow, du bist so stark, Alter. Gibst du dein Telefon dabei? Ich kann ja auch wenn meine coole Sachen verangeln. Nein. Oh, oh ja. ja, dein Verlust. Ja, ja. Wenn du meinst. Also willst du auch kämpfen? Ich glaube, Melly ist gar nicht geheilt, ne? Er ist nicht geheilt. Wir haben nur einen Trank. Bip. Meli hat so wenig KP. Ich hoffe, bei der Entwicklung kriegt sie dann mehr. Ach, ist so schön, im, Fri im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Deutschland ist so ein freies Land. Ja, wir sind hier in joto Ich weiß ja nicht, wie es mit joto aussieht. Ist ja, denke ich mal, nicht in der Nähe von Deutschland. Ist eher so in der Nähe von Japan. ganz da drüben Oh, da Natürlich kann ich jetzt schlecht trainieren. Ja, was mache ich gegen Digdor? obut würde ich sagen versuche ich mal mit obwohl äh, konfusion also das macht auf jeden fall was auch nicht intensität 7 überlebst du oh macht gar nicht mehr so viel okay ich habe viel mehr erwartet aber blut so geld aus unser team ist halt einfach too strong for you Und was haben wir da klein stein Hört sich ja an wie ein Stein, ha. du Noob, aber ein cooler Sprite. So, wir wechseln jetzt ganz schnell zurück. Zack, Zack, er tickelt uns, ist aber egal. Konversion, er wird sich gleich umbringen und da ist er umgebracht worden. Yay. Und da als nächstes kommt ein Dick -Tree. Oh, Da habe ich ein bisschen Angst. Jetzt, denn Dick -Tree sollte man aber nicht unterschätzen, die können nämlich richtig reinhauen, wenn man Pech hat. Ja, und äh, ich switch einfach trotzdem mal zurück. Kratzer? Äh, Kratzer? Ja, ich weiß, das ist ein Maulwurf, aber das hat Arme? Das kann Kratzer setzen Okay, gut zu wissen. <lacht> okay, vier, ja, vier ist schwach. Du, gehst jetzt schon mal down, Mann. Geh weg, hau ab, Alter. 6, ja, gut, sechs ist ein bisschen stärker, aber juckt mich nicht viel. 5 auch nicht wirklich, du bist jetzt down, bye bye. Yeah. Wanderer Wolfgang. Ha, ha, ha. Schaut mal, sch schaut mal auf, ist dieses überwältigend schöne Blau des Himmels, dann verliert. Eine Niederlage völlig an Bedeutung. Aha. Route 42, Teak City, Mahagonia City. Heute sind wir schon da? Sind schon da? Mahagonia City, willkommen in der Stadt der Ninja. Oh, Ninja-Stadt, yeah! Hast du vor, die Garados am See anzusehen? Oh, es gibt den Garados sehr cool. Versuchen Sie den leckeren Woodcakes. Oh, Keks lecker, hm, komm. Seltsame Musik. <lacht> das Experiment verlief wie am Schnürchen. Carpador ist wertlos, aber Carados verkauft sich gut. Was passiert hier? Oh, komm, womit kann ich den? Oh, Ja, Mini-Pilz, ein gemeiner Pilz, Wert gering. Fleckmann-Route, sehr lecker, Wert hoch, gib her. <lacht> Nein, das ist wichtig. Ich brauche das Geld. Pokéball, Ich habe gar keine mehr. Ich komme mal ein paar. Dankeschön. Trank? Ich habe auch keine Tränke mehr. Gib mir mal, mal ein paar. Dankeschön. Okay. Hm. Seltsamer Typ. Den behalten wir mal im Auge, würde ich sagen. Können wir einfach weiter? Nur können wir nicht. Hey Kleiner, ich sehe, du bist neu in Maragonia City. Du musst unbedingt einen Woodkicks probieren. Ich habe einen dabei, für eine 300 Punkte gehört Götter dir. Okay. Gut, genieß ihn. habe ich jetzt vorbei? Hi hey Kleiner, ich sehe, du bist neu in Maragonia. Ich, ich hab doch schon einen. Nein, ich, ich hatte dich einen abgekauft. Daneben nicht. Okay, blöd man. Ich hörte, dass ein rotes Gyarados am See erscheinen sein soll. Erschienen sein soll. Das ist seltsam, da schon normale Garados in diesem See sehr selten sind. Ein rotes Gyarados? Sind Garados nicht normalerweise blau? Mein Lieblingsprogramm im Radio? Ich würde sagen Pokémon-Musik. Okay. Hm, was eine interessante Stadt. Und hier in die Arena können wir nicht rein? Mahagunya City Pokémon Arena Leiter Norbert, der Lehrer der Härte des Winters. Boah, wir haben ja langsam Winter, deshalb passt das. Wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du dir die Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen. Geh nach Norden und sieh dir den See des Zorns an. Ach, im See des Zorns sind also die Garados Und ein rotes Garados. Okay. Oh, hi ihr Süßen. Ich verhindere, dass sich meine Pokémon zu rasch entwickeln. Ich bringe ihnen verschiedene Attacken bei, bevor, sie sich, bevor ich sie sich entwickeln lasse. Pokémon werden stärker, wenn sie sich entwickeln. Aber sie erlernen neue Attacken auch langsamer. Ja gut, das kann möglich sein. Wie? Team Rocket ist wieder da? Ich sah einige Männer in schwarz am See des Zorns. Oh, oh. Das bedeutet Ärger. Und es kommt noch härter. Das sollten wir uns doch mal anschauen, oder? Ich habe ja gesagt, dass sich Melli heute entwickelt. Wir, was? Wir nehmen erst zehn Minuten auf? Oh. Ich dachte, er ist voll schon vorbei. Ich dachte, ich nehme schon wieder eine halbe Stunde darauf gefühlt, aber nee, das Sind erst 10 Minuten. Ich mache heute flott irgendwie. Flott, flott. Alles ganz schnell. Zack, zack. Die Videos produzieren sich nicht von alleine. <lacht> Gibt's hier nichts? Wo, wozu ist das hier eigentlich? ja eigentlich hier? Ist das. Nichts ist nichts, nicht mein Item. Okay, na komm, dann gehen wir nach oben. Hier kann kamen nur Wanderer vorbei, die auf dem Weg zum See des Zorns waren. Okay, also kein Team Rocket Route 43, See des Zorns, Mahagonia City. Wir werden nächste Folge ein paar Garados sehen. Hi, du kommst unerwartet. Man kann so viel unternehmen mit seinen Pokémon, das macht unheimlich viel Spaß. Glaube ich dir, aber in den späteren Spielen kann man sogar mit den streicheln und Gassi gehen, ja? Moritz, bist voll oldschool. Du wirst jetzt sterben. Und dann werden wir, nachdem einen Snobit Cut haben, werden wir drauf schauen, dass wir einen Umut bekommen. Und danach werde ich nur noch Igelava benutzen, damit... Äh er ja, mein Stärkstes und wird <lacht> nee, nee, ich will eigentlich, dass alle gleich wieder der Wirt sind, aber komm, mein Starter muss eigentlich Vorteil haben, weil er ist mein Starter ach komm, jetzt mach doch nicht so ein hier raus, ey das gibt's doch nicht oh komm, schlag dich selbst, schlag dich selbst oh, blöd, man Verreck! warum treff ich nicht treff nicht selbst du Idiot Yes! Ah, Tod! Yeah! ba ba ba ba ba ba ein bisschen klein für But okay. so ba ba wow. okay. ba ba ba Okay. Einigler, hör auf dich zu einigen, jetzt besieg dich selbst. Genau. Wieso gehe ich immer daneben? Kratzer. kann sich nicht was besseres lernen? Kratzfurie zum Beispiel? Schon viel besser. Komm jetzt, stirb einfach. Komm, zack. Bye bye. See ya later. Bye bye. Okay, was haben wir jetzt? Zubat. <lacht> okay. Yeah, free food. Essen wir schnell auf, Zubat. Oh, dann kriegen wir Level Up. No, lecker, lecker. Ah, ausgewichen. Komm, wir bauen nochmal drauf. wow It is dead. Und Level Up! Wuhu! Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Uwe. Was, ge was geht da vor sich am See des Zorns? Wir wollen dort zelten! Vielleicht ist da wirklich die Mockwit? Tipps für Trainer! Alle Pokémon haben Vor- und Nachteile. Das hängt ganz davon ab, welchem Element sie angehören. Sind zwei Pokémon unterschiedlicher Elemente, kann sogar ein Pokémon verlieren, das einen höheren Level hat. Finde heraus, welche Elemente effektiv oder ineffektiv gegen deine Pokémon sind. Dankeschön für den Tipp, den du mir am Anfang des Spiels geben solltest. Aber okay. Rotes Dach. Team oh. Block ist doch da. Stehen geblieben. Der Wegzoll beträgt 1000 Pokédollar. Vielen Dank. Haben die mir jetzt wirklich einfach 1000 Pokédollar geklaut? Haben die wirklich? Oha. Muss man hier wirklich 1000 Pokédollar bezahlen? Das finde ich aber echt nicht fair. Alter. Das ist schon ein bisschen fließt, du. Was soll das? <lacht> wir machen viel Geld! Jeder möchte wissen, was los ist am See des Zorns! Hahaha, ihr bist so ein Opfer! Lässt sich sogar abstechen, äh, bestechen. Und abstechen auch gleich. Oh, Scheiße! Oh, Item! e e Da links ist ein Girl, die mich ansprechen. Aber ich weiß nicht, wie ich zu ihr komm, wo ist der Weg zu ihrem Herzen, oh yeah, wow, wow, wow, what is this, shit? Stell dir mal vor, so einen Patrick hat sich über mein Pokémon lustig gemacht, und verschämtheit! halt, mein Pokémon ist toll! Patrick, Patrick war auch hier? Ihr wisst schon, mein Rivale der Rote Eike. Okay. Oh, Nidoking! Ey, Bro! Level 19? <lacht> Level 19 Nidoking? Ich wollte gerade Angst haben. Aber Level 19 ist ja gar nichts. <lacht> Volltreffer sogar. Oh, oh. Oh, oh, das ist gut. Okay, okay, alles cool, alles chillig. Ja, ist Level 19, ich habe nicht so viel Angst vor dem. Melly, Melly, Melly, Melly, ich vertraue dir, Melly! Wuuuh! Melly, Beste! Yeah! Dafür habe ich dich trainiert, Melly! Ich bin stolz auf dich! Yes! Yeah, so viele Erfahrungspunkte, wir haben gleich ein Level up, wodurch wir uns entwickeln! Mein Nido-King hat sich wacker geschlagen! Ja, aber... Ich habe mich auch über deinen Pokémon lustig gewartet, weil ich Level 19... <lacht> ah, lol. Okay, dann müssen wir Melly heilen. Zack, zack, zack. Oh, komm. Reicht. Was gibt's hier so? Hier gibt's Girafarik? Besiegen wir mal ganz kurz. Zack, zack. Kriegen wir schon ein bisschen Erfahrungspunkte. Das ist doch nett. Oh. Hi. Ich bin wohl so falsch abgebogen. Ich bin gerade ziemlich am Boden. Vielleicht liegt das an dem Item, das ich benutze. Kämpfen wir. Das hebt vielleicht meine Laune. Ein Item, was du benutzt? Was? Muss ich das verstehen? Vier Pokémon, oh Gott. Oh nein. Sag mir nicht, der hat vier Kappa. Och, Level 10. Der kann. Der kann höchstens Tackle. Gut, Karpel, der kann auch nichts anderes lernen als Tackle, aber. Das ist ja wirklich wortwörtlich fressen. Oh. Ähm. <lacht> War das dein, dein Freund? Oh, Level 10, ja, no, <lacht> ich hab nichts gesagt, du Opfer. <lacht> Level 10, Garados, mach so viel Fuchter, wie du willst. <lacht> Level 10, ey. <lacht> ah, Level 10, ah, oh, süß. Oh nein, was wird jetzt kommen? Level 11, Garados? Oh nein. Oh, nicht mal. garpador oh, jetzt kommt der große Bruder hier, ne? Ja. Ey, wie kannst du meinen, meinen Gardas killen? Zack. Lecker, lecker. So, kommt schon. Letztes Pokémon. Gardas? Ja. Okay, das wird bestimmt ein starkes, oder? Oder? 15. Okay, keine Ahnung. Ich äh, gehe mal auf Nummer sicher. Weil ich habe keine Ahnung. Hm, egal. Ähm, machen wir einfach Donnerschlag. Und oh, ist Instant Dead. Oh yeah. Beide kriegen Level ab, hoffentlich. Nein, nur Amphi, okay. Level 31. That is epic. oh, Ich habe verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Na dann. Kurz Köderball eignet sich am besten, um Pokémon, die an der Angel hängen, einzufangen. Ist viel effektiver als der Hyperball. Oh, besser der Hyperball? Okay. Oh, Pokémon. Oh oh. Hallo, Tauboga. Möchten Sie sich besiegen lassen von mir? Das wäre doch sehr cool, oder? Zack, bye bye. Und nun ist es Zeit für die Entwicklung, auf die wir alle gewartet haben! Oh, aber ja, erstmal will Melly Finte erlernen. Ja, okay, warum nicht? Eine Finte ist eine sehr tolle, wirkliche Attacke, man kann man sich gerne mal geben. So ist nicht schlecht. Aber dafür Heuler, wer auch schon Heuler? Okay, ich hätte auch Kasse Erinnerungen. Ah, oh, so, okay. Okay, dann, ähm, wird sich Melly entwickeln! Hey, Melly wickelt sich! Stein Valley wurde zu Cat. episch wenn das kein like wert ist leute dann weiß ich auch nicht nächste die nächsten folgen werden wir versuchen ein omo zu haben und wir gucken kurz was gibt es hier drüben gibt es hier irgendwas sinnvolles ich weiß gar nicht mal wo ich lang latsche um ehrlich zu sein ich will halt die Folge nicht beenden. Hier finden wir eine Top-Genesung, eines der besten Items im Spiel. Deshalb freut mich das gerade. Yay! So freut mich das gerade. So, und äh, hier oben. Was, was ist denn das hier? Wo gehe ich hier lang? Das Schreckung eingesetzt werden. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Gott. Ähm, ich würde sagen, wir erkundigen uns hier in der nächsten Folge. Haut rein! Und schönen Tag noch, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, das könnt ihr nur machen, wenn ihr ein Abo seid. Macht euch so, Abo klopft an, müsst ihr müsst auf andrücken, ihr wisst also anders, dass, wenn er nicht mehr auf Abonnieren steht und Arbeit schon.